Helene Fischer ist schwanger. Die Schlagersängerin kündigte vor wenigen Wochen überraschend an, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Thomas Seitel ein Kind erwarte. Das Kind soll im Jahr 2022 zur Welt kommen. Einen Geburtstermin gibt es allerdings noch nicht. Jedoch gibt es bereits jetzt Grund zur Freude. Anlass dessen ist ebenfalls eine Geburt. Einem Bericht der Bildzeitung zufolge soll sich Helene Fischer über Zuwachs im Familienkreis freuen. Demnach soll Helenes ältere Schwester Erika in den vergangenen Tagen einen Sohn geboren haben. Helene Fischer. Nachwuchs in der Familie. Für die 43-Jährige ist es bereits die dritte Geburt. Für die ersten beiden Kinder von Erika ist Helene Fischer die Patentante. Dem Neffen und der Nichte widmete die Schlagersängerin bereits zwei Lieder. Die schönste Reise und Wenn du lachst. Möglicherweise kann sie bald ähnliche Lieder für den eigenen Nachwuchs schreiben. Helene Fischer im Babyglück Sängerin zeigt sich erstmals mit Babybauch. Helene Fischer hat erst vor kurzem das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet und bekannt gegeben, dass sie bald ihr erstes Kind erwartet. Jetzt hat sich die Sängerin erstmals öffentlich mit ihrem Babybauch gezeigt. In einem Livestream am Donnerstagsabend 14.10.2021 Auf YouTube und TikTok präsentierte Helene Fischer ihr neues Album. Rausch, das am Freitag 1510.2021 veröffentlicht wurde. Interviewt wurde sie dabei von Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann. Zwar trug Fischer in dem Video einen weißen dicken Oversize-Pullover, dennoch konnten ihre Fans beim genauen Hinschauen ein kleines Bäuchlein erkennen. Helene Fischer im Interview die Sängerin zeigt zum ersten Mal ihren Babybauch. In dem Interview mit Ullmann sprach die Schlagerkönigin neben ihrer neuen Musik auch über private Themen. Ich bin sehr glücklich, erzählte die 37-Jährige. Das ist kein Wunder, denn es scheint sowohl privat als auch beruflich bei ihr derzeit sehr gut zu laufen. Jedoch hätten sie die voreiligen Medienberichte über ihre Schwangerschaft gestört. Was in den letzten Wochen berichtet wurde, hat mich schon immens geärgert, weil das so ein Eingriff in meine Privatsphäre ist, erklärte sie. Dazu und zu ihrer Schwangerschaft hatte sich Helene Fischer bereits in einem Post in sozialen Netzwerken geäußert. Die letzten Monate seien für die Atemlossängerin eine »Gefühlsachterbahn« gewesen, und das könne man auch auf dem neuen Album hören. Die Songs seien viel persönlicher als jemals zuvor. Laut eigener Aussage wolle sie ihre Seele von nun an mehr öffnen. Ihre Fans zeigen sich von den emotionalen Zeilen ihrer neuen Songs schon vollkommen begeistert. Darüber berichtet Focus.de. Wenige Stunden bevor, Rausch, offiziell erschien, konnten diese sich vor Aufregung kaum halten. Wahnsinn, ich liebe es jetzt schon. Du bist unglaublich Helene, das Album wird so mega, wow, schrieb eine Nutzerin unter einen Instagram-Post der Sängerin. Das Album wird so perfekt heißt es in einem anderen Kommentar. Helene Fischer scheint ihre Anhängerinnen und Anhänger musikalisch als auch privat in Aufregung zu versetzen.